Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Für die Fraktion DIE LINKE spricht jetzt der Kollege Jan Schalauske. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um die Corona-Pandemie und ihre verheerenden Folgen zu bewältigen, die Gesundheit der Menschen zu schützen, ihre Arbeitsplätze, ihre Existenzen und die allgemeine Wirtschaftstätigkeit zu retten, ist es vollkommen richtig, dass die öffentliche Hand jetzt in einem breiten demokratischen Konsens gewaltige Summen mobilisiert, auch um eine sich bereits jetzt abzeichnende dramatische Wirtschaftskrise abzufedern. Und Es ist richtig, in der Krise verschärfen sich bestehende soziale Ungleichheiten. Es tritt deutlich zutage, wie es um die sozialen Unterschiede in unserer Gesellschaft bestellt ist. Deswegen haben wir einen, einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, der unsere Maßstäbe an die Politik für ein solidarisches Miteinander in Zeiten der Krise umreißt. Es ist richtig, soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit müssen jetzt in der Krise die Richtschnur des politischen Handelns sein. deswegen, Herr Finanzminister, wann, wenn nicht jetzt, wo sich für unzählige Menschen in unserem Land existenzielle Fragen stellen, wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit, seitens der Politik soziale Garantien für das Leben der Menschen abzugeben? Ich will zu Beginn der Rede ausdrücklich sagen, wir werden trotz offener Fragen, trotz einiger Bedenken und auch trotz Bauchschmerzen heute diesem Nachtragshaushalt zustimmen. Aber ich sage auch, wir werden die Maßnahmen, die Sie veranlassen, genau prüfen, und wir werden darauf achten, wofür die Landesregierung diese Mittel verausgabt. Unsere heutige Zustimmung darf nicht als ein Blankoscheck verstanden werden. Um aber überhaupt entsprechende Maßnahmen im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu ermöglichen, ist es auch in Hessen notwendig, die Schuldenbremse in unserer Landesverfassung nach Art 117 auszusetzen. Dafür bedarf es einer Zweidrittelmehrheit der gewählten Mitglieder des Landtags. Wir werden, wie angekündigt, der Aussetzung der Schuldenbremse zustimmen. Ich darf mir aber nicht den Hinweis ersparen. Wir haben gemeinsam mit Gewerkschaften hat die politische Linke gegen die Schuldenbremse gekämpft. Sie hat sie stets als Investitionsbremse kritisiert. Sie hat davor gewarnt, dass sich der Staat unnötige Fesseln anlegt und die eigene Handlungsfähigkeit beschneidet, Herr Boddenberg. Deswegen zeigt die Krise auch und die Diskussion, wie wir mit Kreditaufnahmen des Staates umgehen, mit notwendigen Kreditaufnahmen. Diese Diskussion die ist heute nicht beendet. Und sie ist noch nicht damit beendet, eine Ausnahmeregelung in Anspruch zu nehmen. Unsere Haltung ist und bleibt klar. Die Schuldenbremse war und ist und bleibt ein Fehler, der korrigiert werden muss. Es gibt einen weiteren Punkt, wo wir ein allgemeines Umdenken brauchen. Denn in der Krise erweist sich auch die Regelung im Ausführungsgesetz 141 als problematisch. Der 2, das ist hier heute schon angesprochen worden, verlangt, dass die Tilgung in einem Zeitraum von sieben Jahren erfolgen soll. Da fragt man sich, wie ist man eigentlich auf diesen doch etwas anthroposophisch anmutenden Zeitraum damals eigentlich gekommen. Im völligen Kontrast steht der Zeitraum, in dem wir jetzt gewaltige Summen für den Landeshaushalt mobilisieren. War es vor wenigen Tagen noch ein Nachtrag von einer Milliarde €, sollen es quasi über Nacht ja jetzt berechtigterweise fast 2 Milliarden € sein. Das verdeutlicht noch einmal, mit welchen Fragen wir diesen Zeitraum der Tilgung also, mit welchen Fragen wir darauf blicken sollen. Und die Summen, die wir jetzt mobilisieren, das wissen Sie, das ist auch gesagt worden, ist eher der Anfang denn das Ende, weil die sich ohnehin in einem Abschwung befindende Wirtschaft durch die Corona-Pandemie wohl zu einer manifesten Krise entwickelt wird. Jetzt ist völlig klar, die Kreditaufnahmen, das hat der Finanzminister ja eingeräumt, werden niemals über einen Zeitraum von sieben und auch nicht über einen Zeitraum von zehn Jahren getilgt werden können. Herr Finanzminister hat zu Recht ja von einem Dummy gesprochen, davon, dass das eine Generationenaufgabe ist. Aber Deswegen dürfen wir auch nicht so kurzfristige Tilgungen anvisieren, weil die Gefahr besteht, dass wenn kurzfristige Tilgungen vorgenommen werden, dass das einhergeht mit künftigen Kürzungsrunden und auch Sozialabbaumaßnahmen. Und das darf nicht sein. Das müssen wir verhindern. <lacht> Also, wenn es eine Jahrhundertaufgabe ist, die Schulden abzutragen, dann scheint mir das Vorgehen beispielsweise der nordrhein-westfälischen Landesregierung, die ihren Nachtragshaushalt, eine CDU-FDP-Regierung, die ihren Nachtragshaushalt aufgrund der Corona-Krise konjunkturgerecht mit einer Tilgung in einem Zeitraum von 50 Jahren veranschlagt, doch die vernünftigere Variante zu sein. Was jetzt notwendig ist, ist langfristige Tilgung in den Blick zu nehmen, statt kurzfristigen. Zum Nachtrag selbst vielleicht nur so viel. Er ist dringend notwendig. Aber der Nachtragshaushalt ist zunächst auch so etwas wie ein Platzhalter. Er versetzt die Landesregierung hoffentlich in die Lage, genau das zu tun, was jetzt notwendig ist. Allerdings sehen wir durchaus mit Sorge, dass der Haushalt wie jetzt vorgesehen, die Landesregierung mit sehr weitreichenden Rechten ausstattet. Wir halten es für dringend notwendig, dass das Finanzministerium das Parlament jederzeit umfassend und zeitnah über Entscheidungen informiert. Bisher ist das außerordentlich fair und transparent erfolgt. Dafür möchte ich mich beim Finanzministerium auch bedanken, und an dieser Stelle insbesondere den Mitarbeitern auch in der Finanzverwaltung. Trotzdem müssen wir überlegen, wie das Parlament künftig beteiligt werden kann. Bei weiteren Nachträgen müssen wir darüber nachdenken, die Beteiligung des Parlaments zu gewährleisten und über eine Zustimmung des Haushaltsausschusses oder ein Parlaments Vorbehalt zumindest einmal nachdenken. Bei aller Notwendigkeit für jetzt rasche, und umfangreiche und vielfältige Hilfen dürfen wir das Budgetrecht des Parlaments nicht durch umfangreiche Globalpositionen aushalten. Dazu kommt, der Nachtragshaushalt der Landesregierung listet viele wichtige Maßnahmen detailliert auf, die wir auch unterstützen, aber andere notwendige Maßnahmen fehlen. Auch ein Verweis auf fehlende Informationen über die Vorhaben des Bundes, auch wenn sich da in den letzten Tagen einiges geklärt hat, allein überzeugen nicht. Es Im Nachtragshaushalt selber steht: der Zweck sei für die Bewältigung der gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Folgen der Corona-Virus-Pandemie. Diese Ziele teilen wir ausdrücklich. Aber bei der Aufzählung im Maßnahmenkatalog da stellen sich uns doch Fragen. Reichen die Mittel für die Beschaffung von Schutzkleidung für den gesamten Gesundheitssektor, etwa auch für die ambulante medizinische Versorgung? Insbesondere, das ist auch heute schon angesprochen worden, brechen den Kliniken die Einnahmen weg, weil sie Behandlungen verschieben, weil Kosten steigen. Reicht es jetzt aus, wenn das Land richtigerweise die Investitionsmittel als Liquiditätsmittel bereitstellen will? Aber wer bezahlt dann später die notwendigen Investitionen? Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Soforthilfen für Vereine und Verbände aufgezählt werden. Es ist richtig, dass an Kultur und Sport gedacht wird. Was ist aber mit Vereinen im sozialen im karitativen Bereich? Wird denen auch geholfen? Was ist mit Wohlfahrtsverbänden, mit der Gemeinwesenarbeit und sozialen Einrichtungen? Ich möchte Frau Dr. Alinagi, die neue Liga-Vorsitzende, zitieren: Die soziale Infrastruktur ist systemrelevant und muss unter einen Schutzschirm der Landesregierung gestellt werden. Genau das ist völlig richtig. Wer die soziale Infrastruktur in Hessen schützen möchte, der muss die sozialen Einrichtungen berücksichtigen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel: In Zeiten von Kontaktsperre steigt die Bedrohung für Frauen durch häusliche Gewalt. Frauenhäuser? gibt es in Hessen ohnehin zu wenige. Deswegen die Frage werden auch die Finanzierung von Frauenhäusern und der Bedarf hier in diesen Plänen mit abgedeckt. Das sind alles nur drei Beispiele. Insgesamt erwarten wir, dass bei den Maßnahmen des Landes soziale Sicherheit und solidarisches Miteinander großgeschrieben werden. Noch zu einem weiteren Thema. Sie wollen den Bürgschaftsrahmen um 3,5 auf 5 Milliarden € erhöhen die Mittel dafür sind, sind dafür da, Unternehmen in der Krise zu stützen. Wir finden richtig, aber Liquiditätshilfen darf es nur für die Unternehmen geben, die sich verpflichten, keine Leute zu entlassen und die Mitbestimmung und die Tarife achten. Wenn ich die Landesregierung richtig verstanden habe, dann scheinen auch staatliche Beteiligungen wie im Bund nicht ausgeschlossen. Als LINKE sind wir der Meinung, wenn der Staat zum Miteigentümer wird, dann darf die öffentliche Hand nicht nur retten, sondern sie muss auch über die Zukunft mitreden. Vielleicht verdeutlicht uns diese Krise, dass wir mehr und nicht weniger Demokratie auch in den Betrieben und in der Wirtschaft brauchen. Ich will abschließend noch einen Blick auf die lange Perspektive wenden. und Ich komme damit zum Ende. Am Ende wird auch diese Krisenbewältigung von jemandem bezahlt werden müssen. Es muss verhindert werden, dass diejenigen sie bezahlen, die schon die Kosten der Bankenkrise tragen müssen. Damals hat die Politik die Banken gerettet und die Menschen im Stich gelassen. Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. systemrelevant. Das waren nicht die Banken, das sind die Menschen. Das sind diejenigen, die Pflegekräfte, die Busfahrerinnen und Busfahrer, die Kassiererinnen und Kassierer und all diejenigen, die jetzt in der Krise und nicht nur in der Krise den Laden am Laufen halten. Die haben unsere Unterstützung verdient. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Für die Fraktion der CDU spricht jetzt der Kollege Michael Reul. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor wenigen Wochen wurde der Haushalt für das Jahr 2020 verabschiedet. Ein ausgeglichener Haushalt mit einer Schuldentilgung von 100 Millionen Euro und verschiedenen, auch heute noch richtigen Schwerpunkten wie Bildung, Sicherheit, Klimaschutz und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir haben damals darüber diskutiert, ob nun 100 Millionen oder 200 Millionen € Tilgung richtig und angemessen sind. Na ja, Herr Schalauske, ich sage noch ein paar Dinge gleich an, auch zu Ihnen. Im für die vergangene Woche angesetzten Haushaltsausschuss wollten wir uns eigentlich gemeinsam darüber unterhalten, wie die Planungen für die Haushaltsberatung für das Jahr 2021 angelegt werden. Doch dies ist alles zum jetzigen Zeitpunkt Makulatur. Die Voraussetzungen in Hessen, in Deutschland, Europa und weltweit haben sich dramatisch verändert. Wir erleben gerade eine Veränderung unserer Lebensweise, wie es niemand vorher jemals geahnt oder vorhergesehen hat. Durch die Corona-Pandemie haben sich alle vorherigen Diskussionen und Planungen völlig überholt. Wir erleben Entwicklungen in einer Geschwindigkeit, wie wir sie wahrscheinlich alle gemeinsam nicht für möglich gehalten haben. Unser Leben und unsere Gesellschaft wird vollkommen anders sein nach der Corona-Pandemie als vorher. Viele Entwicklungen sind heute noch nicht absehbar. Ich muss nicht mehr im Detail darstellen, was wir mit einer in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einmaligen Herausforderung ist, zu tun haben. Das wurde in vielen Ansprachen, Regierungserklärungen und auch heute in der Rede unseres Ministerpräsidenten und auch der Fraktionsvorsitzenden zu Genüge getan. Die Pandemie wird Auswirkungen auf unser Leben haben, die wir heute noch nicht einmal ahnen. Es ist daher wichtig, dass wir als Land Hessen agieren und zeigen, dass wir gemeinsam handlungsfähig sind. Unsere Landesregierung benötigt dringend den Beschluss des Parlaments für die Mittel, die zur Bewältigung der gesundheitlichen, ökonomischen und auch sozialen Folge der Krise bereitgestellt werden sollen. Wir werden uns dafür wieder verschulden? Ich vermute, dass es nicht nur bei dem heute zur Debatte stehenden Betrag voraussichtlich bleiben wird. Wir müssen bei Bedarf alles Mögliche tun, um unseren Unternehmen und auch den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, durch diese Krise zu kommen. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Diese Lebensweisheit ist heute aktueller denn je. Auch wenn ich persönlich ein überzeugter Anhänger der Schuldenbremse bin und mich für eine Reduzierung von Schulden einsetze, gerade auch im Hinblick auf die kommenden Generationen, so ist es genauso wahr, dass in außergewöhnlichen Zeiten auch außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich sind. Das Ausführungsgesetz zur Schuldenbremse erlaubt bei Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen, und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen eine Kreditaufnahme. Ich denke, es ist vollkommen unstreitig, dass so ein solcher Fall vorliegt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieses Ausnahmetatbestandes ist, dass zwei Drittel der Mitglieder des Hessischen Landtags dem auch zustimmen. Es benötigt uns also alle, alle gemeinsam, Koalition wie Opposition, um diese Mittel freizugeben. Wir bitten in diesen Tagen, die Bürgerinnen und Bürger zusammenzubleiben und sich gegenseitig zu unterstützen. Nichts anderes ist heute auch hier im Landtag gefragt. Nur zusammen können wir den Nachtragshaushalt verabschieden, und nur zusammen können wir die Mittel auf den Weg bringen, die dringend erforderlich sind, um den Menschen hier im Lande zu helfen. Und Auch nur zusammen können wir diese Krise gemeinsam bewältigen. Daher an dieser Stelle ein ganz herzlichen Dank an alle Mitglieder des Landtages, die die Regierung hierbei unterstützen. Es ist auch ein wichtiges Signal an unser Bundesland, an die Menschen, die hier leben, an die Unternehmen und an unsere Wirtschaft. Der Landtag bleibt handlungsfähig. Wir sind in der Lage, schnellstens Entscheidungen zu treffen, unbürokratisch ohne parteipolitisches Gezänk. Das zeichnet auch eine funktionierende Demokratie aus. Lassen Sie uns wieder streiten, wenn die Krise vorbei ist. Und jetzt aber zusammenstehen. Deshalb glaube ich, Herr Schalauske, was Sie vorhin erklärt haben, die Bankenkrise und über Systemrelevanz. Die Banken sind systemrelevant. Das ist vollkommen klar und deutlich, weil ohne den Geldverkehr wird die Wirtschaft nicht funktionieren. Aber darüber können wir uns gerne an einem anderen Zeitpunkt wieder gemeinsam unterhalten. in die Richtung der FDP, die heute noch einen Änderungsantrag eingebracht hat, ich glaube, es ist relativ unrealistisch zu verlangen, vor der Sommerpause einen Nachtragshaushalt vorzulegen. Wir wissen alle gemeinsam, dass wir erst einmal die Steuerschätzung im Mai dieses Jahres abwarten müssen und danach weiterhin erst einmal aus meiner Sicht auf Sicht fahren müssen, bevor wir Dinge wie einen gesamten Nachtragshaushalt in allen Bereichen aufstellen können. Deshalb, sehr geehrte Kollegin Frau Schardt-Sauer, glaube ich, dass dieser Antrag zum jetzigen Zeitpunkt nicht zeitgemäß ist. Und so werden wir ihn auch behandeln. Wegen der Einbindung des Haushaltsausschusses, auch darüber haben wir gemeinsam unter den Obleuten gesprochen, natürlich ist es, dass wir heute bei einer Kreditaufnahme von 2 Milliarden € auch natürlich ein großes Vertrauen an die Landesregierung und an unseren Finanzminister geben. Aber ich und wir haben das Vertrauen zu unserem Finanzminister und wir haben gemeinsam vereinbart, dass wir gemeinsam, auch mit dem Haushaltsausschussvorsitzenden Kollegen Decker, dass wir uns immer wieder gemeinsam und sehr intensiv gemeinsam informieren. Und auch abstimmen an dieser Stelle, damit wir immer wissen, was zu welchem Zeitpunkt in welchen Branchen ausgegeben wird. Dies haben wir vereinbart. Lieber Wolfgang, du nickst mir zu. Das ist auch so. Das werden wir so machen. Das werden wir so handhaben. Auch wir müssen unsere gemeinsame Arbeit im Krisenmodus anpassen und dieser Verantwortung gerecht werden. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir dies auch gemeinsam so tun werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die jetzt zu bewilligenden finanziellen Mittel werden für verschiedenste Maßnahmen benötigt, um die Folgen der Pandemie abzumildern. Ich spreche hier natürlich von der Beschaffung für medizinische Ausrüstung, aber auch von Soforthilfen für Kleinstunternehmen. Kleine und mittlere Betriebe da möchte ich aber auch an dieser Stelle an Sport- und Kulturvereine denken. Diese dürfen wir nicht vergessen. Beim Sport denkt man natürlich zuallererst an Fußball, aber es gibt auch viele andere, unzählige Beispiele das gilt es natürlich auch, unsere Wirtschaft und die Arbeitsplätze zu schützen. Hessen hat hier meiner Ansicht nach bisher schnell und sehr klug gehandelt. Ich bin dem Finanzminister sehr dankbar für seine Initiative der letzten Woche, dass wir dort im Bereich der Steuern dann quasi die Vorauszahlung, die im ersten Quartal geleistet worden ist, den Unternehmen zurückerstatten und auf weitere Vorauszahlungen in diesem Jahr bis zum Jahresende befristet verzichten. Ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Der gibt den Unternehmen Liquidität und entzieht ihnen nicht Liquidität. bei den jetzigen möglichen Umsätzen, glaube ich, werden die steuerlichen Zahlungen sich auch am Jahresende sehr, sehr, stark beschränken. Der Finanzminister hat ja gesagt, dass wir bei den Steuerausfällen in einer Größenordnung von vier bis fünf oder mehr Milliarden rechnen müssen bis zum Jahresende. Dies ist eine Summe, die wir auf uns wirken lassen müssen, aber die natürlich damit auch zusammenhängt, weil in der Wirtschaft zurzeit nicht mehr viel möglich ist. Aber diese schnelle und unbürokratische Hilfe, die wir und den hessischen Unternehmen gegeben haben, ist an dieser Stelle ist dringend notwendig. und Wir wollen sie auch, und das ist heute Morgen schon gesagt worden, mit der Erhöhung von 1 Milliarde auf 2 Milliarden Kreditaufnahmen. Wir wollen gerade den Kleinstunternehmen dort die Mittel geben. Der Bund stellt Mittel zur Verfügung, die wir hier in Hessen aufstocken, sodass wir den Unternehmen von 0 bis 5 Beschäftigten, da sind auch die Solo-Beschäftigten mit eingebunden, insgesamt 10.000 € zur Verfügung stellen den Gruppen darüber von 6.000 bis 10.000 20.000 und von 11.000 bis 50.000 30.000. Dies ist immens und dies ist, wenn es uns gelingt, relativ schnell zu administrieren, eine enorme, große Soforthilfe in diesen Bereichen. Und die wollen wir sehr gerne auch geben und dort zukommen lassen. Ich danke auch unserem Finanzminister für seine Aussage, dass sie der Corona-Krise nicht am Geld scheitern darf und wird. Solche Aussagen geben Sicherheit und sind in der jetzigen Situation absolut wichtig. Hessen ist ein starkes Bundesland, und wir sind uns einig darüber, dass wir die finanzielle Basis in den letzten Jahren gelegt haben, um jetzt auch schnell agieren zu können. Aber, meine Damen und Herren, da möchte ich damit schließen. In diesen Tagen danken wir völlig zu Recht den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegerinnen und Pflegern. Und aber auch den Menschen im Supermarkt an der Kasse. Dem schließe ich mich mit aller Herzlichkeit an. Ich danke aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien, die Tolles leisten, um uns hier die Beschlüsse vorzubereiten, die dann letztlich wir treffen und auch gemeinsam verabschieden können. Daher ein ganz besonderer Dank auch in diesem Fall, der noch mit herausragt, das Haushaltsreferat unter der Leitung von Dr. Rüdiger. Einen ganz herzlichen Dank für die Vorbereitung, für die Durchführung, für die jederzeit ansprechbare Möglichkeit den ganzen Kolleginnen und Kollegen im Hause. Deshalb konnten wir auch so schnell und in der Kürze vertrauensvoll diese Beratungen durchführen und vorbereiten, sodass wir sie heute beschließen können, damit wir den Menschen so schnell wie möglich die Hilfe angedeihen lassen, die sie benötigen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank, lieber Kollege Reul. Wir sind damit am Ende der Aussprache angelangt zu den Tagesordnungspunkten 12, 13 und 14 und 20. Wir würden jetzt in die Abstimmungen einsteigen. Ich habe das, den Gong bereits mehrfach geläutet und frage die parlamentarischen Geschäftsführer, ob aus ihrer Sicht wir jetzt einsteigen können. Ja, ist das so? Alle nicken, alle sind guter Dinge. Die Zahlen sind, ja, sieht gut aus. So will es mal so formulieren. Ich muss jetzt dann doch um Ruhe und ein bisschen Konzentration bitten, weil das sehr umfangreich ist. Ich hoffe, ich langweile Sie jetzt nicht. Es ist aber auch ein bisschen komplex, aber wir werden das schaffen. wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 12. Das ist der Antrag. Der Landesregierung betreffend Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Virus-Pandemie. Hier ist das der Beschluss nach § 2 des Art. 141 Gesetzes. Ich werde zunächst über den Änderungsantrag zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Virus-Pandemie hier Beschluss nach § 2 Abstimmen. Hier ist die einfache Mehrheit ausreichend. Ich darf fragen, wer für die Annahme des Änderungsantrags ist. Den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit hat das gesamte Haus zugestimmt. Ich stelle fest, dass der Änderungsantrag mit den Stimmen aller angenommen worden ist. Ich werde nun über den Antrag der Landesregierung betreffend Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Virus-Pandemie beschlossen nach § 2 des Art. 141-Gesetzes, in der durch die Drucksache 20-2592 geänderter Fassung abstimmen lassen. Nach § 2 des Art. 141-Gesetzes bedarf es hier bei einem Beschluss Zwei Drittel der Mitglieder des Landtages Das sind 92 Stimmen. Wer für die Annahme des Antrags in geänderter Fassung ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Oder ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Das ist das gesamte Haus. Und ich habe eben bewusst durchzählen lassen, wie viele Abgeordnete hier unten sind, wie viele Abgeordnete oben sind. Wir kommen auf eine Zahl von 95 waren das, Frau strauß zilbauer Frau strauß Silbauer nickt, und dann stimmt das auch. Das heißt, ich kann feststellen, dass die nach § 2 des Art. 141 Gesetzes erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages erreicht worden ist. Der Antrag der Landesregierung betreffend Ausnahmesituation der Coronavirus pandemie hier Beschluss nach § 2, des 141-Gesetzes wurde damit in geänderter Fassung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Ich stelle das ganz ausdrücklich auch fürs Protokoll fest. Meine Damen und Herren, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 13. Das ist der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020, Drucksache 20-2583, und zu dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, von BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, der SPD und der Freien Demokraten, Drucksache 20-2593. Am Schluss der ersten Lesung kann der Landtag nach § 14 Abs. 1 unserer Geschäftsordnung beschließen, den Gesetzentwurf ohne Ausschussüberweisung anzunehmen, abzulehnen oder für erledigt zu erklären. Ich frage daher in die Runde. Wird ein Antrag nach § 14 Abs. 1 der Geschäftsordnung gestellt, den Gesetzentwurf in erster Lesung abzustimmen? Das Wort hat der Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Namens der CDU-Fraktion beantrage ich nach § 14 Abs. 1 unserer Geschäftsordnung, den Gesetzentwurf in erster Linie abzustimmen, in erster Lesung abzustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Der Antrag ist gestellt. Dann lasse ich nun über den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20-2583 in erster Lesung abstimmen. Wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit hat das gesamte Haus den Gesetzentwurf in erster Lesung angenommen. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass nach § 14 Abs. 2 ein Antrag auf Ausschussüberweisung nicht gestellt wurde. Nach § 14 Abs. 3 der Geschäftsordnung kann der Landtag nun auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens fünf Abgeordneten mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen ohne Ausschussüberweisung in die zweite Lesung einzutreten. Und ich frage daher, ob ein Antrag nach § 14 Abs. 3 der Geschäftsordnung gestellt wird, direkt in die zweite Lesung einzutreten. Das Wort hat der Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach § 14 Abs. 3 unserer Geschäftsordnung beantrage ich, direkt in die zweite Lesung einzutreten. Der Antrag ist gestellt. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Bellino. Dann lasse ich auch hierüber abstimmen. Wer ist dafür, dass nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eingetreten wird? Wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Dann haben wir das einstimmig so beschlossen mehr als zwei Drittel in diesem Fall der anwesenden Mitglieder für diesen Antrag gestimmt haben, können wir nun unmittelbar in die zweite Lesung eintreten. Mit der zweiten Lesung unter Top 15 rufe ich den Einzelplan 17 sowie den Änderungsantrag Drucksache 20.: 2593 und hier ist vereinbart worden, dass hierzu keine Aussprache stattfindet. Nach § 17 Abs. 1 der Geschäftsordnung findet bei Gesetzentwürfen für Haushaltsgesetze am Schluss der zweiten Lesung eine Abstimmung über die Einzelpläne statt. Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag zu dem Einzelplan 17 mit der Drucksache 20-2593 abstimmen. Wer ist für den Änderungsantrag? Den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir ihn einstimmig angenommen. Ich lasse jetzt über den Einzelplan 17 in der jetzt geänderten Fassung abstimmen. Wer ist für die Annahme des Einzelplans 17? In der geänderten Fassung natürlich. Wer ist dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit stelle ich fest, dass der Einzelplan 17 in geänderter Fassung einstimmig vom Hause angenommen worden ist. Ich komme jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 20-2583 in der soeben geänderten Fassung in der zweiten Lesung. Wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit kann ich feststellen, dass mit den Stimmen des gesamten Hauses der Gesetzentwurf in der geänderten Fassung in zweiter Lesung angenommen wurde. Nach § 17 Abs. 1 unserer Geschäftsordnung ist ein Gesetzentwurf, der in drei Lesungen zu beraten ist, einem Ausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung zu überweisen. Wir haben uns im Ältestenrat verständigt, keine Ausschussüberweisung an den Haushaltsausschuss vorzunehmen. Ich will auch über diese Abweichung von unserer Geschäftsordnung abstimmen lassen. Der ist dann beschlossen, wenn mindestens 69 hier zustimmen. Deswegen darf ich fragen, wer ist dafür ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir auch hier entsprechend die erforderliche Mehrheit von 69 Stimmen für diese Abweichung der Geschäftsordnung von § 115 der Geschäftsordnung erreicht. Das stelle ich ausdrücklich auch hier für das Protokoll fest. Nach der Geschäftsordnung findet die dritte Lesung frühestens am zweiten Werktag nach der zweiten Lesung statt. Auf diese Frist kann nach § 22 unserer Geschäftsordnung verzichtet werden, wenn nicht wenigstens ein Drittel der anwesenden Abgeordneten widerspricht. Deswegen frage ich, ob wir auf diese Frist verzichten können. Das ist offensichtlich die allgemeine Meinung des Hauses. Ich sehe keinen Widerspruch. Damit können wir nun direkt in die dritte Lesung einsteigen. ich rufe Daher Tagesordnungspunkt 17 auf. Auch hier haben wir vereinbart, die dritte Lesung ohne Aussprache abzuhalten. Wir kommen damit zur Schlussabstimmung in dritter Lesung über den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020 in der Fassung der zweiten Lesung, ist die Drucksache 20-2583. Wer ist für die Annahme des Gesetzentwurfs? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit, haben wir, oder damit stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020, Drucksache 20 mit den Stimmen aller hier im Hause in der in der zweiten Lesung beschlossenen Fassung angenommen und damit zum Gesetz erhoben worden ist. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich bedanke mich aber trotzdem, dass das so gut funktioniert, das ist schon enorm, das muss man wirklich sagen. Ich lasse jetzt noch über den dringlichen Antrag der freien Demokraten, die Drucksache 2595, abstimmen. Ah ja, 20, so weit sind wir noch nicht. Also 20/2595 abstimmen. Wer ist für den Antrag? Das ist die Fraktion der freien Demokraten. Wer ist dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Es enthalten sich die Fraktionen die Linke und die Fraktion der AFD, die Fraktion der SPD und der Grünen und der CDU haben dagegen gestimmt, damit ist der dringliche Antrag abgelehnt. Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 14. Das ist der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Art. 141-Gesetzes. Und des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes, Drucksache 20-2584, sowie dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, von BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, der SPD und der Freien Demokraten, Drucksache 20-2590. Hier verfahren wir mit der Abstimmung gleichermaßen. Am Schluss der ersten Lesung kann der Landtag beschließen, den Gesetzentwurf ohne Ausschussüberweisung anzunehmen, abzulehnen oder für erledigt zu klären. Ich frage in die Runde, wird ein Antrag nach 14 unserer Geschäftsordnung gestellt. Herr Kollege Bellino. Herr Präsident, das ist so. 14 Abs. 1 unserer Geschäftsordnung ermöglicht, dass wir ohne Ausschussüberweisung einen Antrag entsprechend ablehnen, zustimmen oder uns enthalten. Davon sollten wir Gebrauch machen. Vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Der Antrag ist gestellt. Dann lasse ich nun über den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20-2584 in erster Lesung abstimmen. Wer ist dafür? Ist jemand dagegen?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 dementsprechend nach § 14 gestellt wird, direkt in die zweite Lesung einzutreten. Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir bitten, direkt in die zweite Lesung einzutreten. Herzlichen Dank. Der Antrag ist gestellt worden. Auch hierüber lasse ich nun abstimmen. Wer ist dafür, dass nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eingetreten wird? Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Zweidrittelmehrheit nicht nur erreicht, sondern wir haben Einstimmigkeit und können unmittelbar in die zweite Lesung eintreten. Ich rufe Tagesordnungspunkt 16 auf. Auch hier ist vereinbart worden, dass die zweite Lesung ohne Aussprache stattfindet. Wir kommen nun zur Abstimmung in zweiter Lesung nach 16 Abs. 2 der Geschäftsordnung wird zunächst über den vorliegenden Änderungsantrag abgestimmt. Ich rufe daher zur Abstimmung den Änderungsantrag mit der Drucksache 20-2590 auf und frage, wer ist für Annahme des Änderungsantrags? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit kann ich feststellen, dass der Änderungsantrag mit den Stimmen aller im Hause angenommen worden ist. Ich komme nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der zweiten Lesung in der soeben geänderten Fassung, Drucksache 20-2584. Wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit kann ich feststellen, dass wir mit den Stimmen aller den Gesetzentwurf in geänderter Fassung in zweiter Lesung angenommen und zum Gesetz erhoben haben. Herzlichen Dank. Ja, damit sind wir am Ende dieser dieses Abstimmungsmarathons, und man kann schon sagen, das ist etwas Historisches gewesen, was wir hier gemacht haben. Ich will das nicht versäumen. Das ist auch sehr ernst gemeint. Ich will allen meinen Dank sagen. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzministeriums, die unter Hochdruck arbeiten. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums für Soziales und Integration, die unter Hochdruck arbeiten. Das sind alle in der Landesregierung, die unter Hochdruck arbeiten. Das sind aber auch die Fraktionen, die unter Hochdruck hier arbeiten und ein Verfahren gemacht haben, was unüblich ist, aber wir sind nicht in einer üblichen Situation. und Deswegen muss man das durchaus besonders erwähnen. Ich will aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kanzlei ein deutliches Dankeschön sagen, die auch eine großartige Arbeit und eine großartige Leistung vollbracht haben. Das ist ganz prima. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür. So macht das Arbeiten wirklich Spaß. Ihnen allen weiterhin alle, alle alles Gute, hätte ich fast gesagt. Wir wollen, ja noch ein bisschen, wir wollen heute noch ein bisschen arbeiten. Wir wollen heute noch ein bisschen arbeiten. Der Dank ist trotzdem ungeschmälert. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Dann kann ich hier diesen Tagesordnungspunkt schließen.